Moin Leute, in diesem Video zeige ich dir, wie du einen PC zerstörst. Dazu habe ich ein Video gefunden, das soll dir sicherlich helfen. Mann, Mann, Mann, Mann! Ich will mit spielen! Na, dann fahre ich den jungen Mann nach Hause und gebe ihm mal richtig einen Schlag auf den Arsch. Und dann schmeiße ich den Jungen aus dem Fenster. Ich glaube, jetzt muss ich bei den Menschen die Standorte hacken. Ne, kann ich bald aus dem Fenster schmeißen.